Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. In diesem Video erfährst du, wie viel du als Wirtschaftsinformatiker verdienen kannst und von welchen Einflussfaktoren dein Gehalt letztendlich abhängt. Bevor ich zu den Fakten komme, noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin dualer Student der Wirtschaftsinformatik im zweiten Jahr und habe bereits vier Praxisphasen a drei Monate in verschiedenen Bereichen der Wirtschaftsinformatik hinter mir. Da ich beim D, bei, der, bei der DB bin, in einem größeren Konzern somit, kann ich aus Erfahrung sagen, dass Wirtschaftsinformatika hier insbesondere gebraucht werden und somit dementsprechend gute Gehaltschancen auf jeden Fall vorhanden sind. Das durchschnittliche Gehalt für Wirtschaftsinformatika beträgt 51.720 Euro brutto pro Jahr und das sind ca. 4.310 Euro brutto pro Monat. Insgesamt ist somit das Durchschnittsgehalt um 1.211 Euro, das entspricht 39% Prozent, höher als das durchschnittliche monatliche Bruttogehalt. In Deutschland. Dabei schwankt das Gehalt zwischen 36.000 Euro und 84.000 Euro. Von welchen Faktoren das abhängt und in welchen Berufsbildern man insbesondere gute Gehaltsaussichten hat, werde ich dir gleich noch erzählen. Die Begrenzung bei 84.000 Euro ist natürlich nicht fest. Wer nach dem Wirtschaftsinformatikstudium noch einen Master macht und in einem größeren Unternehmen eine höhere Position annimmt, kann natürlich auch ein Gehalt aufwärts der 100.000 verdienen. So verdient zum Beispiel, äh, so verdient zum Beispiel ein IT-Security-Experte mit Personalverantwortung, durchaus 100.000 im Jahr, hat dann allerdings auch weitreichende Verantwortung für den Fall, dass es mal zu fatalen Sicherheitslücken kommen sollte. Doch bevor ich auf die Faktoren eingehe, welche über das Gehalt entscheiden, sollten wir zunächst noch einmal einen Schritt zurückgehen und das Studium selbst betrachten. Denn bereits hier ergeben sich Unterschiede, wie viel man als Berufseinsteiger verdient. Wie in vielen Bereichen gilt, dass Praxiserfahrung deutlich wichtiger als die Noten an der Uni sind und dementsprechend sind Praktika oder haben aber ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik äußerst vorteilhaft, um bereits dann beim richtigen Berufseinstieg nach dem Bachelor ein höheres Einstiegsgehalt zu bekommen. Dann gehend ist meine Empfehlung, ein duales Studium bei einem größeren Unternehmen bzw. Konzern zu machen, da hier bereits während dem dualen Studium eine entsprechende Entlohnung erfolgt. Bei der Deutschen Bahn erhält man als dualer Student zum Beispiel je nach Studienjahr zwischen 1.100 und 1.300 Euro sowie weitere zusätzliche Vorteile wie einen gestaffelten Studienbonus in Gesamthöhe von 3.500 Euro, eine DB-Netzkarte, mit der man in ganz Deutschland kostenlos Bahn fahren kann und bei einigen Tochtergesellschaften des Weiteren einen Mietkostenzuschuss von monatlich 3.350 äh, Euro. So ist es zumindest bei mir. Da ich zusammen mit anderen dualen Studenten von anderen Unternehmen an einer Uni bin, habe ich auch einen Einblick darin, wie viel bei kleineren IT-Unternehmen gezahlt wird. Und da tut sich ein starker Unterschied auf. Bis zu 400 Euro pro Monat verdienen duale Studenten bei kleineren Unternehmen weniger in der Spitze und haben zusätzlich auch nicht die zusätzlichen Boni, wie den Studienbonus oder den Mietkostenzuschuss. Doch blicken wir jetzt darauf, wie es nach dem Bachelor so aussieht. Auch hier ist es so, dass insbesondere große Unternehmen bereits um die 40.000 brutto als Einstiegsgehalt bezahlen. Bei kleineren Unternehmen ist eher mit 36.000 Euro zu rechnen. Einfluss hat auch die Branche und der Standort des Unternehmens, insbesondere in der Finanzbranche oder in der Automobilbranche, sind höhere Gehälter zu erwarten. Ebenso sind die Gehälter in Hessen und Baden-Württemberg höher als zum Beispiel in Schleswig-Holstein und auch hier hat man das typische Ost-West-Gefälle, das heißt im Osten verdient man durchschnittlich weniger als im Westen. Die Differenz zwischen den besten Bundesländern und schlechtesten Bundesländern bezüglich dem Durchschnittsgehalt als Wirtschaftsinformatiker beträgt rund 20.000 Euro. Also hier sollte man schon überlegen, ob man nicht einen Umzug erwähnt aus den Osten in den Westen oder von, sag ich mal, Schleswig-Holstein nach Hessen. Denn in Hessen ist das Gehalt im Durchschnitt am höchsten. Einfluss auf das Einstiegsgehalt hat jedoch nicht nur die Unternehmensgröße, der Standort und die Berufserfahrung, sondern auch die fachliche Ausrichtung, welche natürlich eng verknüpft ist mit der praktischen Erfahrung und der jeweiligen Studienausrichtung der Uni. So gibt es Universitäten mit einem Verhältnis von 75% Informatik und 25% Wirtschaft, während an anderen Unis eine 50-50-Aufteilung erfolgt. Generell ist es so, dass neben den reinen Informatikfächern und den reinen BWL-Fächern auch einige Module aus dem Bereich der Juristerei enthalten sind. Betrachtet man die Anzahl der BWL-Studenten und den Bedarf an IT-Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt, so ist insbesondere ein Schwerpunkt in Richtung IT förderlich. Nichtsdestotrotz kann auch im IT-Vertrieb oder IT-Beratung viel verdient werden, denn das technische Verständnis ist bei BWL-Studenten ohne Schwerpunkt Richtung IT nicht in dem Maßen enthalten, wie es beim Wirtschaftsinformatiker der Fall ist, auch wenn an der Uni möglicherweise 50-50 Verhältnis ist. Wie in fast jedem Beruf ist es gehaltstechnisch vorteilhaft, einen Bachelorabschluss mit einem Masterabschluss zu vergolden. Wenn du in Richtung Softwareentwicklung gehst, bringt dir ein Master 1-2k mehr pro Jahr, viel wichtiger, ist dort allerdings die praktische Erfahrung bzw. die praktischen Skills. Mit IT-Consulting hingegen ist der Master ein entscheidender Einflussfaktor für Gehalt. Personen mit Master verdienen im Durchschnitt als Berufseinsteiger 5000 Euro im Jahr mehr und bei einer Promotion sind es sogar die 15.000 Euro. Wie in fast jedem Beruf gilt, mit der Erfahrung kommt die Weisheit, mit der Weisheit das Geld. Bereits nach drei Jahren Berufserfahrung in Vollzeit kann man mit einem signifikanten Gehaltsanstieg rechnen. Nach zehn Jahren verdient man in der Regel durchschnittlich 10.000 mehr im Vergleich zum Einstiegsgehalt, wenn man sich natürlich gut anstellt. Leider geht diese Gehaltsprogression nicht in dem Maße weiter, sondern konsolidiert nach zehn Jahren Berufserfahrung dann sukzessive. Und nur wenn man irgendwann dann natürlich in höhere Positionen kommt mit höherer Personalverantwortung, auch höherer Gesamtverantwortung, dann sind natürlich noch weitere Potenziale drin, die man dann ausschöpfen kann. Im nächsten Video zum Thema Wirtschaftsinformatik erfährst du weitere Fakten zum Thema Gehalt und Wirtschaftsinformatik, insbesondere zu den verschiedenen Berufsbildern und dessen jeweiligen Gehaltsmöglichkeiten. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, abonniert gerne den Kanal und ciao!